Vielleicht wisst ihr anhand der Deko schon, wo ich gerade bin, Es halt hier noch ein bisschen. Ich bin jetzt hier gerade in der Eisdiele und zwar ist unsere Eisdiele umgezogen nach Tuzla. Also in der Corona-Zeit, wo wir ähm, geschlossen hatten, haben wir einfach die Initiative bzw. die Chance genutzt, umzuziehen. Weil unser A alter Standort, der schon mal da war, ja, wie soll ich sagen, das war so dass Also ja, war ein bisschen komisch und jetzt zeige ich euch, wo wir sind viel größer, viel mehr Platz. Und hier ist noch einiges zu tun. <lacht> genau, also die Eisdiele haben wir noch. Äh, mein Mann und mein Schwiegervater haben sich so ein bisschen drum gekümmert. Wir sind noch im Umbau, das heißt, wir haben noch nicht geöffnet. Ihr könnt ihr mal sehen, also hier hat man jetzt auch Möglichkeit draußen zu sitzen und so, das ist voll schön. Hier gibt es noch andere, ganz viele Läden. Also hier ist El Tusla Tuzla. Genau, vielleicht sehen wir uns dann einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in Istanbul seid und schaut dann einfach mal vorbei bei uns. Warum bin ich hier? Ich wollte es mir eigentlich angucken, weil ich war seit Monaten nicht mehr hier, ein bisschen mal notieren, was zu machen ist, genau, also steht noch einiges an und ich freue mich, also wenn ihr mich jetzt fragt, so, ja, war schon immer so meinte ich, weißt du, und ich bin halt noch am überlegen, ob ich auch ähm, Torten anbieten soll, beziehungsweise Kuchen, und da würde ich glaube ich gerne so, wieder so einen Kurs besuchen, oder ich muss eine Tortenmeisterin einstellen, aber ich will, halt wie das bei uns vorher auch war, alles selber machen. Versteht ihr? Am liebsten. Genau, weil das Eis stellen wir auch selber her. Schaut mal, das ist jetzt der hintere Bereich, der Arbeitsbereich sozusagen. Es ist noch nicht fertiggestellt. Also hier ist die Eismaschine, Ofen und die ganzen Milchmaschine zum Erwärmen. Ja, Spülmaschine. Also hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Es ist noch eine Menge zu tun. Aber ich wollte mal, dass ihr das auch so ein bisschen hinter den Kulissen seht wie das so abläuft, ob die Hygienekontrolleure waren auch schon hier, ist alles okay. Genau, unser Toilette machen wir ja auch hier selber. Ach toll, ich freue mich. Und wenn wir jetzt hier aus Fenster gucken, dann haben wir hier Doha College. Und genau dahinter sind wir sozusagen und hier ist Hier ist halt, Hier haben wir einen Raum, wo wir dann zum Beispiel unsere ganzen äh, ja, Sachen aufbewahren, Vorräte, genau, es muss alles noch geordnet werden, unsere ganzen... Kartons, wenn einer sagt, ich möchte mit nach Hause nehmen, damit das Eis nicht schmilzt und so. Verpackung. Genau. Und unsere Kühlschränke. Also, wie ihr seht, ist es hier noch eine Menge mit. Ich habe heute auch meinen Staubsauger mitgenommen, weil ich hier erstmal eine Runde noch ein bisschen staubsaugen muss bzw. mal gucken will. Genau, also hier muss ein bisschen geputzt werden, ehrlich gesagt. Genau, und hier gehen wir dann wieder in den anderen Bereich rüber. Genau, hier machen wir unsere Bubblewaffeln. habe ich euch auch schon 100 Millionen Mal gezeigt. Vielleicht wollen wir halt den Tresen irgendwann mal austauschen, aber das ist halt immer so eine Kostenfrage. Weil wir haben ja alles mit Second Tent angefangen und versuchen dann nach und nach aufzurüsten. Also es muss nicht immer alles gleich 100% sein. Und so habe ich, haben wir uns das gedacht und jetzt sind wir umgezogen. Genau, das wollte ich euch einmal mitteilen. Das ist schön, ich freue mich. Ja, hier gibt es jetzt noch eine Menge zu tun bis zur Eröffnung. Also ich hatte ja gesagt, wir bieten Bubble Waffeln an, also diese Waffeln. Ice, wir haben Eis, wir haben Triletsche, wir haben Profiterol, was haben wir noch? Und wir möchten, wir sind einfach überlegen, ob wir tatsächlich nicht noch ähm, Kuchen mit da hinzufügen. Weil selbstgemachter Kuchen <lacht> oh Gott, ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr raus. Also das, das ist so mein Ding, Leute. Ich freue mich so mega hier drüber, wirklich. Und das Schöne ist halt wirklich, diese Sitzgelegenheiten draußen die sind echt der Hammer. <lacht> Hier sieht man auch, dass es das alles so ein bisschen noch provisorisch ist, weil diese ganzen Schränke, die wir hier angefertigt haben, die waren ja für den anderen Laden angefertigt und das passt jetzt alles hier natürlich nicht. Deshalb das wird auch irgendwann ähm, demnächst aufgerüstet, nach und nach, weil es ist einmal nur so eine Kostenfrage. Ne? Genau, hier habe ich zum Beispiel unsere schönen Teller. Ich liebe die, die sind so schön und ich mag ja immer so süße so, Sachen. So. Das wird hier dann nachher alles schön hell und freundlich, wenn wir dann hier fertig sind kommen auch noch so ein paar Kinderstühle hier rein und ich glaube, nee, kann man leider nicht oder doch? Nee, ich dachte, die kann man hier so aufschieben, die äh, Fenster kann man aber nicht, ist ja egal, man kann ja draußen sitzen. Und hier seht ihr auch wieder, wir haben dann alle Sorten an Eiscreme dann immer voll und alles wird frisch und selber gemacht. Ich zeige euch nochmal die Eismaschine. So, Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Maschine, die kocht äh, die Milch auf. Und das haben wir immer alles per Hand noch immer aufgekocht. Und da haben wir eben auch gesagt, komm, das müssen wir jetzt aufrüsten. Deswegen haben wir jetzt die Maschine. Das ist dann hier die Eismaschine. Die habe ich selber noch nicht so bedient, aber äh, du machst dann deine Mischung fertig und äh, tust sie dann hier rein. Und dann kommt die Mischung fertig raus. <lacht> Natürlich darf Eis nicht gehen. Und das ist ein anderes Eis als das Eis, wie ihr in Deutschland gewohnt seid. Das ist Madasch. Selbstgemachtes Madrasch und das ist jetzt weiße Schokolade. Es ist ein bisschen oh, meine Zähne fester. Und der Konsistenz, also wenn ihr euch so zwei Kugeln halt kauft, dann seid ihr daran erstmal eine ganz schöne Zeit zu knabbern. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich habe jetzt hier äh, die meine heißgeliebte neue Roborocker 6. Der ist schon voll. Den lernen wir nennen mir jetzt einmal kurz aus. Ihr seht, es geht super, super easy. Und dann geht's los, weil ich habe hier schon äh, Akku aufgeladen. Das hat hier so einen schönen Bildschirm. Könnt ihr wahrscheinlich gut erkennen. Und werde jetzt hier gleich anknüpfen und dann können wir loslegen. dann könnt ihr in drei vier verschiedenen äh, Mode, Moden Modus saugen und er zeigt euch direkt an, wie viel ähm, ihr noch Zeit habt, in dem Modus zu saugen. Super, super leicht in der Handhabung. Auch das Gewicht spielt hier eine Rolle, weil ich habe hier nur ein Gewicht von dem Kopfteil von 1,5 Kilo bzw. 1 Kilo 400 Gramm. Wie der Oberrock auf Teppich performt, zeige ich euch gleich nochmal, weil ich bei meiner Cousine bin. Und einige Funktionen zeige ich euch jetzt gleich. Kein ermüdender Finger mehr. Du kannst einfach diese Taste hier betätigen und schon äh, läuft das Ding die ganze Zeit. In, in der niedrigsten Stufe kannst du hier mit 90 Minuten saugen, in der mittleren bzw. in dem Hardcore-Modus äh, dann noch 10 Minuten. Das Akku reicht vollkommen aus. Ich bin sehr zufrieden. Auch das Entleeren des Behälters klappt super, super gut. Und das Tolle ist auch noch, dass dieser das zeige ich euch gleich nochmal. Du hast nur eine Bürste. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit dieser Bürste auf Hartboden und auf Teppich reinige, muss ich nicht ständig die Bürste wechseln. Die Därobo kommt übrigens auch noch mit einigen verschiedenen Aufsätzen. Du hast hier viele verschiedene Aufsätze. Einmal den Bürstenaufsatz, einmal den Spitzenaufsatz. Dann hast du hier ganz cool so einen, wo man zum Beispiel mit dem Auto super gut saugen kann oder über den Türrahmen. Und dann hast du hier auch eine kleine Teppich- bzw. Sofa- oder Milbenbürste fürs Bett. Die ist super, super geil. Und das Schöne ist, du kannst das Ganze natürlich an die Wand montieren und auch schön, du kannst alle Aufsätze in die Einrichtung einstellen. So, ich suche gerade die Route von meiner Cousine aus, weil ich jetzt kurz zu ihr fahre. Weil das, glaube ich, hier in der Nähe irgendwo ist. Wartet mal, Route. Ah, drei Minuten, sehr gut. Genau, dann nehme ich auch noch mal den Staubsauger mit, weil sie wollte den auch noch mal ausprobieren. Das ist ja schön, dass ihr die Möglichkeit habt, über mich den noch mal auszuprobieren, bevor man den kauft. Genau, der ist ja um einiges günstiger als andere Modelle. So, und da wären wir dann. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass die meisten Häuser so an Siedlungen bestehen. Die sind dann abgegrenzt, das heißt, man kommt hier nicht einfach rein. Deshalb muss ich jetzt durch eine Security und dann geht es jetzt zu meiner Cousine. Ich freue mich so angekommen bei meiner Cousine, jetzt hat sie auch Besuch. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen warten. Ah, ich war jetzt schon drin, hab ein bisschen den Besuch geschnackt, aber ja. Genau, jetzt macht sie mir Cappuccino, mijak Cappuccino. Sie macht einen sehr guten Kaffee. Seh oh. ich voll, aber na kezme, bei Jemijan. Tut so, der will ja. ich glaube, Mann, wenn man Kammer. Meine Cousine äh, musste sich gerade wieder anhören, was sie zugenommen hat. Das ist so typisch, ey. Was geht dich denn das an? Ich verstehe diese Leute nicht, die immer die Körper von anderen Menschen beurteilen. Was ist denn dein Problem? Ach, jetzt hat sie natürlich auch schlechte Laune. Das ist völlig äh, berechtigt. Ich hasse es einfach. Und sie hat sowieso schlechte Laune, weil sie versucht äh, schwanger zu werden und es klappt irgendwie bei ihr nicht. Weil ich zu ihr gesagt habe, Mensch, du bist ja sehr, sehr Du bist erst seit fünf Monaten verheiratet. Macht dir nicht so einen Stress. Aber irgendwie kann ich das dann auch verstehen, wenn sie dann so einen Druck in sich dann macht. Sie, sie ist ja schon ein bisschen älter. Wenn ihr Tipps habt, äh, ja, das ist schwierig. Wenn ihr Tipps habt oder es auch schon länger versucht und vielleicht sogar schon geworden seid halt mit euren Tipps, ja, gerne immer her damit. Ich habe ja noch die Uhr, die werde ich hier jetzt äh, auszuleihen. Genau. Was noch? Genau, ich trinke jetzt mal. mein Nein! Also, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wenn ihr auf den Teppich geht, dann ändert er automatisch die Saugkraft. Hört ihr? Habt ihr es gehört? Ich sauge jetzt einmal hier kurz den Teppich und zeige euch das, was rauskommt. Wir waren nämlich auf der Suche nach einem Staubsauger. <lacht> Meine Oma gleich nicht klar? Sie hat gerade nur ihren Teppich gesaugt. Schaut mal, was da alles drin ist. Oh mein Gott, Bruno, wir beschauten uns nicht. Komm mal. Ja. Blitze Jetzt dürfen da, Baba, Ja. ich Survivor olmasaydı ne yapacaktın? <gülüyor> <gülüyor> Ay e, yani. Evet.